In der Folge 11 seht ihr nun, wie ich mit dem Innenausbau und dem Möbelbau beginne. Hier seht ihr, wie ich mir die Aufteilung vorstelle. An der Schiebetür befindet sich die Küche mit Spüle, Warmwasserboiler, Kühlschrank und Herd. Demgegenüber ist das WC und die Sitzplätze für zwei Personen. Oberhalb der Sitzplätze soll mit Oberschränken Stauraum geschaffen werden. Das Bett befindet sich im hinteren Teil. Es befindet sich in einer Höhe von circa 1 Meter. Mein Plan ist, es durch Teleskopschienen von 1,10 Meter auf 2 Meter Länge ausziehen zu können. Die Bettbreite habe ich mit 1,40 Meter eingeplant. Der Platz neben dem Bett auf der Küchenseite wird mit einem bodentiefen Schrank ausgefüllt. Unter dem Bett entsteht ein weiterer großer Stauraum. Innenausbau habe ich mit den Küchenelementen begonnen. Hier habe ich auf das Sortiment von Ikea zurückgegriffen. Auf der linken Seite habe ich einen 40 cm breiten Spülenunterschrank mit einer Tür. Und auf der rechten Seite vom Kühlschrank habe ich einen 60 cm Unterschrank mit vier Schubladen. Die Abstände der Einziehmuttern habe ich auf die Latte übertragen. Ich werde hier das Ganze noch mit Silikon festkleben, bevor ich dann die Latte dran schraube, damit ich noch mal einen zusätzlichen Halt durch die Klebekraft des Silikons habe. So. Das müsste zunächst reichen. So, sind M6er Schrauben. Ich habe die, äh, hab die Löcher mit 8 mm aufgebohrt, dann mit 22 mm gesenkt, damit ich hier den Kopf versenken kann. Nächst nur handfest anziehen, damit ich genug Spiel habe und das noch ein bisschen bewegen kann. Also das mit dem Übertragen der Löcher hat sehr gut funktioniert mit den Abständen, mit den Lochabständen für die Einziehmuttern und die 8 mm beim, 6, äh, beim M6er der M6er-Schraube sind auch sehr gut gewählt. So, Jetzt ziehen wir das alles schön bündig hier an. Für den Kühlschrank werde ich mit zwei äh, Lattenstücke am Boden... Einmal hinten und einmal vorne Anschläge machen, damit er während der Fahrt nicht verrutschen kann. Das ist jetzt die vordere Leiste, mit der Kühlschrank fixiert ist. Und jetzt unten rutscht da nichts mehr. Und dies ist jetzt hinten die Leiste. Das ist auch noch schön hinten Platz. Abstand zur Rückwand, dann kann die Wärme dort gut abziehen. Um die Abstände der Einziehmutter auf die Holzplatte zu übertragen, habe ich mit einer angespitzten Schraube gearbeitet. Die Latte wurde am einen Ende mit einer Schraube fixiert. Anschließend habe ich die Positionen auf der Latte für jede Einziehmutter angekratzt. Die Latte muss an der Position vom Holm ausgenommen werden, damit diese auch dort bündig anliegt. Die Position habe ich hier angezeichnet. In Verbindung mit einer Mittellinie und den angekratzten Positionen konnte ich die Bohrung sehr einfach markieren. Für M6er Schrauben habe ich 8 mm Löcher gebohrt und für M8er Schrauben 10 mm die Löcher wurden anschließend mit 22 mm gesenkt, damit die Schraubenköpfe nicht überstehen. So, wir haben jetzt einmal die Lotte. Thank okay. Damit ich nicht immer mit äh, Metallwinkeln arbeiten muss, um die Holzlappen miteinander zu verbinden, arbeite ich hier mit so einer kleinen Bohrlehre, um Taschenbohrungen herzustellen. Ähm, als erstes nimmt man sich die Dicke des Materials. Dann haben wir hier den Bohrer. Hat also hier, das ist für die Durchgangsbohrung und das ist für die Tasche, die gebohrt wird. So sieht man also ganz gut dadurch, dass man jetzt die Länge genommen hat, komme ich hier mit der Bohrung ziemlich mittig aus. So, ich muss jetzt hier oben mit der Schraube den äh, Abstand einstellen. So, jetzt, der passt jetzt sieht man also dass die gerade so hier äh, rauskommt und ich noch genug fleische drin habe damit die schraube da halten kann so funktioniert das ganze im detail die bohrlehre muss natürlich fixiert werden Am besten geht sowas mit so einer äh, einhand schraubzwinge so wir dich draufsetzen, setzen so, festziehen und dann bohrt man einfach von hier oben durch die führung bis man an einem, bis man an den anschlag angelangt ist das ganze macht man jetzt zweimal und hat jetzt zwei taschenbohrungen spart man sich den Metallwinkel. Das ganze mache ich jetzt nur auf der zweiten Seite, dann kann ich das einbauen. So und jetzt kann man mit Hilfe der Taschenbohrungen hier einfach eine Verbindung herstellen. Dreimal. dreimal fest Die Gewichtsmessung bei dieser Ausbaustufe ergab ein Gesamtgewicht von ca. 2200 kg mit Fahrer.